Herzlich und herzlich willkommen zur Wanderwald mit dem Thomas Compagno und der Andrea Mayer. Ich bin Amy und das ist mein Zukunftstag. Das ist einer der besten ausbauten Wanderwegen in der ganzen Schweiz. Meine Passagiere da werden schon los sind. haben kalt ist früher früh. Morgen. Wir laufen dann nämlich auf einem alten Bahntrasse, wo gleis weg sind, aber als Wanderweg ist es hervorragend. Amy, die heute den Zukunftstag mit uns verbringt, hat eine grosse Aufgabe. Sie hilft heute mit, die Wanderung filmisch und fotografisch festzuhalten. Zuerst führt unsere Wanderung zu einer Käseproduzentin. Jacqueline Toscano produziert einen ganz besonderen bio aber auch Joghurt. Ihr Wissen hat sie nicht nur von der Schweiz, sondern auch von Italien. Das Käse, das merkt man schnell, ist für sie Leidenschaft und Kunst in einem. Käseproduzentin ist ein grosses Wort. Für mich ist es, wie wenn ich jeden Tag ein anderes Bild zeichnen würde. Für mich ist es etwas, das lebt und jeden Tag ist es anders. und Man muss Freude haben, um das von der Milch auf ein Produkt, ein Endprodukt zu kommen. Ganz fein. <lacht> ja? Gut gestärkt und mit einem feinen gu im Mund laufen wir Richtung Suazza. Dort besuchen wir eine der grössten Festungen der Schweiz, die Burg Castello di Mesocco. Und dort oben hat man einen wunderbaren Blick ins Tal des Valle Mesolcina. Und Amy hat da ihren ersten fotografischen und filmischen Einsatz. Der klingt ihr richtig gut. Und wenn man mal auf den Geschmack kommt mit dem Fotografieren, dann ist man nicht mehr zu halten. Wir erreichen Suaza und besuchen dort nochmals eine Attraktion, die katholische Pfarrskille San Martino, die auf einem Hügel über dem Dorf und der Leventina thront. In ihrem Inneren hat sie gut gehütete Kunstwerke, wo wir heute aber nicht anschauen können. Die Türen sind geschlossen. Macht nichts, es gibt auch von außen noch viel zu bestaunen. Das ist Kille St. Martin. Sie ist als erstes Mal im 13. Jahrhundert erwähnt worden und sie gefällt mir sehr gut. Wir gehen jetzt durch einen nicht offiziellen Wanderweg, nämlich durch einen Tunnel und du leuchtenst uns mit der Taschenlampe. Leuchten. Wir sind wieder auf dem Bahntrasse und laufen Richtung Gabiole. Das ist der grosszügigste Wandertunnel, den ich je durchgelaufen bin. Es ist auch ein wasserreicher Wanderweg, der uns schon gleich vom Bahntrasse weg zu der Moesa führt. Eine ganz lange Strecke haben wir das fröhliche Gurgle Gurgeln und das Rauschen von dem Fluss im Meer. Das ist die Moesa. Sie ist 47 Kilometer lang und sie entspringt beim San Bernardino und fließt in Ticino. Unsere Wanderstrecke ist eine, die man in der Deutschschweiz noch nicht so kennt, aber lohnenswert ist. Auch Emi entdeckt mit der Fotokamera viel schöne Motiv und eine unverwechselbare Landschaft und Farbenwelt. Das Gabiolo treffen wir auf eine unerwartete Attraktion, die nicht in unserer Agenda vermerkt, aber ein super Film und Fotomotiv für Amy ist. Ja, aus Lichttechnischen Gründen können wir jetzt leider nur die Hinterseite des Elefants aufnehmen. <lacht> Unser nächstes Etappenziel ist Lostello. Neben den Kastanienwäldern freuen wir uns auch über das frische Trinkwasser vom hübschen, braunen Modellen. Es ist gut, das Wiesoxer Wasser. Unser Etappenziel ist erreicht. Wir sind in Gama, wo wir noch die berühmte Grotte anschauen dürfen, die bis heute von vielen Bauern und Bewohnern als Vorratskammer genutzt werden. Niemand reift Käse so gut und wird mit einer so besonderen Note versehen wie in dieser Grotte. Ein herbstliches Abschlussbild vor der Grotte darf darum natürlich auch nicht fehlen, bevor es wieder auf der Heimweg geht.